gerne hierher. Also du siehst, noch ganz viel Platz hier und noch ganz viel Platz hier. Herzlich willkommen zur ersten Prennable Show, zur ersten Ausgabe. Ich bin mega aufgeregt und gespannt, wie das Ganze so wird. Wir wollen auf jeden Fall einmal im Monat, immer zum ersten Freitag ab 13 Uhr, äh, eure Fragen, deine Fragen beantworten hier auf YouTube. Und freuen uns einfach auch schon, wenn du uns ein paar Fragen zuschickst. Du kannst sie in den Kommentaren stellen, du kannst äh, uns eine Videobotschaft schicken. Alles was du willst, du kannst auf Brandable.com gehen, das siehst du so unten äh, klein, mein, mein Gesicht. Da kannst du auch ganz viele Kanäle bedienen, mit denen du Fragen stellen kannst. Also es gibt alle möglichen Kanäle. Wir lassen uns mit Sicherheit auch noch ein Hashtag einfallen, wo du dann eine Frage stellen kannst. In der ersten Linie ist es natürlich am einfachsten. Schreib mir die einfach direkt persönlich. Wir haben auch schon ein paar Fragen vorher eingesammelt. Dazu kommen wir gleich. Als erstes möchte ich aber noch ein bisschen was zum Hintergrund erzählen und einfach auch zu Prennable, was wir hier so machen. Wir sind letztes Jahr gestartet mit der Idee, dass wir nicht jede Innenstadt gleich aus sehen lassen wollen. Wir wollen einfach die individuelle Innenstadt weiterhin fördern. Das heißt, kleine und ähm, familiengeführte Geschäfte und äh, Ladenbesitzer einfach auch unterstützen und denen vor allem ähm, digital unter die Arme zu greifen und quasi einen digitalen Führerschein ähm, auszustellen äh, und Hilfe zur Selbsthilfe quasi vermitteln, um ähm, einfach auch weiterhin eine individuelle Innenstadt zu haben. Und da sind wir jetzt letztes Jahr mit dem Konzeptzimmer losgegangen, haben ein paar Videokurse auch vorbereitet, ein kleines Online-Programm sozusagen und haben jetzt tatsächlich dieses Jahr auch ähm, damit unsere Tore geöffnet, seit Februar dieses Jahr und haben da schon sehr, sehr gute Resonanz bekommen, äh, haben da schon eine Gruppe fast voll und freuen uns einfach auch, das weiterhin äh, wachsen zu sehen. Und genau dieses Format, die, der, der Fragen beantworten, soll uns einfach auch dabei helfen, äh, noch mehr Wissen nach draußen zu geben, kostenlos, dass wir ähm, vorher natürlich über dich äh, einsammeln und einfach so ein bisschen besser streuen können, äh, ohne dass wir dann direkt in den einzelnen Kursen auch mal darauf eingehen müssen. Also das soll quasi so ein bisschen eine Grundlage auch äh, für alles Weitere bilden. Ja, so viel eigentlich zum Hintergrund, äh, achso, ganz wichtig äh, natürlich. Das Ganze ist hier in Leverkusen in Opladen gestartet, wo wir aktuell wohnen, wo ich einfach auch mich total wohl und happy bin, dass wir hier so viel positives Feedback, egal ob es von der Wirtschaftsförderung, von der IHK, von allen möglichen Personen positives Feedback bekommen haben. Also dann nochmal ein großes Dankeschön und natürlich auch an die ganzen Einzelhändler und Ladenbesitzer, die uns ihr Vertrauen schenken. Lass uns aber direkt mal mit der ersten Frage starten, würde ich sagen. Hallo Paul, hier kommt meine Frage. Und zwar möchte ich gerne wissen, wie man das wie das funktioniert mit der Webseite oder mit Instagram, dass sich automatisch Pinterest-Pins pinnen. Das wäre nämlich eine große Erleichterung. Ja, vielleicht geht das automatisiert. Ja, vielen Dank, Mira, für die erste Frage. Direkt auch hier mit Video mit Video. Das würde ich natürlich gerne weiterhin auch von euch sehen. So kleine Videofragen äh, passt natürlich super rein. Schreibt uns einfach nur ganz kurz ähm, euren Lieblingskanal. Ne? Also wir würden den ganz gerne auch verlinken. Aber kommen wir direkt zur Frage oder zur Antwort. Pinterest ist natürlich äh, eine super gute Möglichkeit für all diejenigen, die äh, Frauen als gruppe haben. Und ähm, da äh, Fotos automatisiert an Pinterest zu übermitteln, ist auch ganz einfach, ähm, je nachdem, was für ein Websitesystem du hast, äh, ob du ein Content-Management-System im Einsatz hast, kannst du da eine Zusatzerweiterung, also bei WordPress kenne ich das zumindest, ähm, ein Plugin installieren. Wir suchen dir das auch gerne mal raus und äh, verlinken es unten, wo du dann automatisch, wenn du einen neuen Blogbeitrag oder eine neue Seite oder ein neues Produkt in deinem Shop veröffentlichst, dass das Bild auch mit. Ähm, den ersten, ich glaube, das sind 160 Zeichen, die du dann mit übergeben kannst, an Pinterest auch ähm, in deinem Kanal gepinnt wird. Du kannst da auch noch ein Wort aussuchen. Aber das geht auf jeden Fall äh, vollautomatisch. Die Frage ist immer nur, bei so automatisierten Abläufen, bin ich natürlich auch totaler Fan von, macht es denn Sinn, das so zu automatisieren? Oder ähm, zerstört man da so auch eine gewisse Relevanz vielleicht auch für... Ähm, die Follower und die Fans auf Pinterest, weil du musst dir vorstellen, ähm, Pinterest wird häufig, gerade auch eben von Frauen oder Mädels, genutzt als ähm, teilweise Suchmaschine. Also Leute gehen hin, versteckt Mädels, beobachte ich fast täglich und stellen ihre Frage nicht mehr bei Google, also natürlich auch noch bei Google, aber eben auch, gerade wenn es dann ähm, um Inspiration oder um ähm, äh, wenn, wenn eine visuelle Antwort erwartet wird. Sind die teilweise Pinterest und suchen auch äh, eine Anleitung teilweise oder nach Rezepten. Ähm, total gutes Beispiel. Ähm, und da äh, automatisiert natürlich irgendwie aus dem eigenen Shop Bilder einzuladen, zerstört natürlich insofern eine gewisse Relevanz. Also ist es ist vielleicht gut, automatisiertes zu posten, um so ein gewisses Grundrauschen zu haben, aber ähm, überlegt ihr vielleicht eher, was für, also ich würde mir persönlich eher überlegen, was für Fragen stellt äh, meine, mein Publikum und wie kann ich da vielleicht auch ähm, eigen erstellte Pins auf Pinterest äh, erstellen, um diese Frage zu lösen? Also da musst du vielleicht äh, mal auch diese Frage weitergeben und dein Publikum einfach auch mit einbeziehen, äh, wenn aktuell noch nicht genug Fragen da sind beispielsweise. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du schon äh, länger im Geschäft bist, dass du dann eh schon ganz viele Fragen im Kopf hast. Versucht die einfach irgendwo visuell darzustellen und post die eben zusätzlich auch mal auf Pinterest, dass so eben noch mehr äh, Reichweite einfach erzeugt wird. Guido von Nicomann Mode fragt, ich habe einen kleinen Online-Shop neben unserer Boutique. Wie kann ich diesen am besten bewerben? Ja, äh, danke Guido. Ja, gefällt mir auch total gut, ähm, dass da Fragen überhaupt reinkommen und wie Schick mir eine Videobotschaft oder sprachnachricht per WhatsApp, vollkommen egal. Also wie du, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du schon mehrere Geschäfte stationär, hast du jetzt einen Online-Shop von einer Agentur oder selbst vielleicht auch bauen, das äh, gebaut und willst ihn jetzt bewerben. Und da ist es natürlich äh, super einfach 2000, im Jahr 2018 das zu tun, denn du hast unglaublich viele Möglichkeiten. Du kannst ja von E-Mail-Marketing über organische Suchtraffic bis hin zu Social Media oder eben bezahlte Anzeigen, je nachdem, was in deiner Region gesucht wird, alle möglichen äh, Leute die Aufmerksamkeit bekommen und eben dann auf deinen Online-Shop äh, weiterleiten und so eben deine Marke ausbauen. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, aber ich will dazu noch eins sagen, denn es ist zwar schön, so viele Möglichkeiten zu haben, aber genau das ist häufig auch das Problem äh, von ganz vielen, dass dieser ganze Blumenstrauß an... Möglichkeiten viele Menschen einfach überfordert und da gibt es entweder ja, zwei Möglichkeiten. Entweder man findet einfach einen guten Partner, eine Agentur beispielsweise, die einem im Online-Marketing unterstützt, oder ähm, man macht es natürlich selbst. Ne? Die zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder es kostet Geld, also über eine Agentur, oder es kostet Zeit. Man macht es selbst. Und egal wie man sich entscheidet, man sollte halt immer sich auf einen Fokuskanal überlegen. Denn ähm, es ist natürlich schön, überall irgendwo ähm, dabei zu sein, auf jedem Kanal. Aber genauso wie auch im richtigen Leben, man kann nicht auf allen Hochzeiten gleich tanzen. Und da würde ich ähm, je nach Branche, ähm, wo du bist, mir einfach auch aussuchen, wo ist deine Zielgruppe? Also wo ist die meisten, ähm, meisten Menschen, die du ansprechen willst, vertreten? Ähm, wenn es eher ein sehr jüngeres Publikum ist, ähm, wobei das ist mittlerweile jetzt auch schon bestimmt bis 30, 40 Jahre, ist Instagram natürlich ein super guter Einstiegskanal. Ähm, Facebook ist natürlich ne, für, für die breite Masse, wobei da sehen wir natürlich auch mehr, weniger und weniger Reaktionen, funktioniert aber immer noch sehr gut. Ähm, zum Start, mal über alle Branchen würde ich auf jeden Fall dir empfehlen, leg den Instagram-Account an, mach ganz viel Video. Content, also sprich in die Kamera, stell vielleicht auch, das ist nämlich super mit lokalen Geschäften, stell vielleicht auch einzelne Mitarbeiter vor, zeig in Instagram Stories beispielsweise, wie dein Geschäft aussieht und führ die Besucher einfach virtuell durch dein Geschäft. Das kannst du super gut über Instagram Stories, über Instagram Live Aufnahmen oder eben auch über das neue Format Instagram TV machen und daraus auch eine kleine Show, und kleines Erlebnis machen, und somit schlägst du nämlich zwei Klappen, äh, oder zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bekommst erstmal darüber natürlich digital und online mehr Aufmerksamkeit. Kannst sie da also da irgendwo in den Shop lenken, den du jetzt aufgebaut hast. Oder ähm, gerade wenn es jemand auch regional irgendwie sucht, hast du die Möglichkeit, dass Leute auf sich aufmerksam werden und einfach sagen, hey, da geht vielleicht mal ähm, direkt auch ins Geschäft rein. Also das sind zwei super Möglichkeiten über Instagram und Video. Einfach die Aufmerksamkeit und um die Persönlichkeit, ähm, mit deiner Persönlichkeit die Aufmerksamkeit deiner Besucher ähm, zu bekommen. Genau, also eigentlich ein Kanal in dem Fall und eben schau zu, dass du ähm, mit Video äh, die Aufmerksamkeit bekommst. Ulrich von Fahrradhaus Kraus fragt, wie kann ich mein Google My Business Eintrag im Internet löschen? Ulrich, ähm, besten Dank auf jeden Fall für deine Frage. Google My Business ist jetzt natürlich schon äh, ein bisschen technischer, aber ähm, Google My Business kennt vielleicht jeder, wenn äh, du äh, irgendein Geschäft eingibst, hast du immer auf Google Maps oder in der Google-Suche äh, direkt eben die Standortinformationen zu dem jeweiligen Geschäft oder dem Ort. Und äh, das können viele äh, lokale Unternehmer oder Unternehmen beantragen oder also dass die in den Eigentümer sind und das ist quasi das Google My Business Konto, das dahinter steht und ganz viele Google Produkte auch ähm, verwaltet. Ähm, und ähm, grundsätzlich ist es so, Google My Business Eintrag komplett zu löschen. es kommt natürlich darauf an, gab es da schon Bewertungen, ähm, suchen danach Leute, haben Leute ähm, vielleicht schon den Anrufen oder Wegbeschreibung-Button geklickt. Ähm, ist es sehr, sehr schwer, den komplett zu löschen. Man kann auf jeden Fall sagen, hey, ich ne, bin dauerhaft geschlossen, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Kontext die Frage steht, aber angenommen, ähm, du hast jetzt vielleicht ne, den Eintrag äh, erstmal überhaupt wahrgenommen, siehst, okay, ich hab, also weil das passiert sehr, sehr häufig, gerade im google My -No business bereich viele wollen den löschen, weil die wenig oder schlechte Bewertungen bekommen haben. Das sehe ich andauernd. Und ähm, fragen dann, ja, kann ich wieder neu anfangen, einfach den alten Eintrag löschen, neuen Eintrag erstellen und dann ne, läuft das schon. So funktioniert das aber leider nicht. Also da macht Google einen Strich durch die Rechnung. Die sagen, Google sagt natürlich auch, äh, Google My Business Eintrag passiert auf unserer Plattform. Ähm, wir haben da ganz strenge Richtlinien, was da und wie es passiert. Und wenn du den einfach nur löschen willst, weil du schlechte Bewertungen bekommen hast, ähm, kannst du eigentlich ähm, sehr, sehr davon absehen, den Eintrag so löschen zu lassen. Also da muss es schon, müssen die Bewertungen richtig persönlich sein ähm, und selbst dann ist der Eintrag nicht weg. Also selbst wenn die schlechten Bewertungen weg sind, kannst du diesen Eintrag auch so einfach nicht löschen lassen. Du kannst nur ähm, den ändern, ne? also wenn du umgezogen bist, kann man ihn sehr leicht ändern. Du kannst natürlich ähm, aktiv, wenn du da immer noch da geblieben bist, aktiv nach positiven Bewertungen fragen, sodass du... Die negative Bewertung ausgleichen kannst. Ähm, aber löschen in dem Sinne kann man denn nur, wenn ähm, da gar keine Aktivität auch mehr stattfindet. Also, selbst wenn du den auf dauerhaft geschlossen stellst, wird er als dauerhaft geschlossen angezeigt. Weil Google sagt natürlich auch, wir, der, da war ja mal ein Geschäft, also wir wollen da immer noch äh, diese Informationen auch zur Verfügung stellen. Ähm, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ähm, ja. Also von daher schreib uns gerne auch noch mal ähm, mehr Kontext, wenn du da hast. Ansonsten sage ich schon mal vielen Dank für ähm, die heutige dritte Frage. Und äh, ja, lief eigentlich ganz gut soweit. Ich ähm, bin froh, dass wir drei Fragen hier jetzt präsentieren konnten. Ähm, mach jetzt einfach auch mal Schluss an der Stelle. Ich äh, will noch eine, eine wichtige Bitte oder Botschaft an euch raussenden. Also äh, wie gesagt, stellt uns Fragen. Fragt mich, fragt unser Team. Und komm vor allem auch gerne hierher. Also du siehst noch ganz viel Platz hier und noch ganz viel Platz hier. Du hast die Möglichkeit natürlich auch hier in der Show zu sein, die wir einmal im Monat, immer zum ersten Freitag ab 13 Uhr auf YouTube veröffentlichen. Da musst du keine Scheuer vorhaben. Schreib mich einfach an, ein, wenn du Bock drauf hast. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir wieder Fragen von euch beantworten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.